Lieben, 6.30 Uhr auf dem Sonntagmorgen, was tut man nicht, alles fürs Liebe tanzen. Aber heute geht es das erste Mal wieder nach Bielefeld zum Training und äh, dafür muss ich mich ein bisschen jetzt aufraffen und äh, ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht nach langer Corona-Pause und ich freue mich auch auf äh, noch ein paar Schüler, denen ich noch ein paar Privatstunden geben kann. Deswegen geht's jetzt los, aufstehen und fertig machen und äh, auf ins Auto und Attacke. So I knew I you Are you sure? And you're <laughs> jetzt endlich wieder zu Hause. Mittlerweile haben wir es Viertel vor acht und ich freue mich auf meine Dusche und mein Sofa. Aber ich hatte einen wunderschönen Tag in Bielefeld und habe mich sehr gefreut, meine Schüler wiederzusehen und auch Malon vor allem, der mir so viel Input gegeben hat, dass ich sicherlich den nächsten Monat reichlich zu tun habe. Ähm, ja, mal gucken, wie ich damit vorankomme. An euch eine Bitte, lasst mich einfach mal wissen, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr mehr davon wollt, dann nehme ich euch gerne mit zu mehr Events oder ja, wenn es dann endlich mal wieder losgeht. Oder zum Training oder wohin auch immer ich ähm, es mich tänzerisch verschlägt. Lasst es mich wissen, nutzt die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.